Affiliate-Links bewerben und gleichzeitig eine E-Mail-Liste aufbauen. Wie soll das denn gehen? Entweder brauche ich mir eine E-Mail-Liste auf oder ich bewerbe sofort einen Affiliate-Link. Es gibt eine Möglichkeit, dieses gleichzeitig zu tun und die möchte ich dir gerne zeigen. Hier unter dem Video gibt es einen Link. Einfach anklicken, dann kommst du zu einem Webinar. In diesem Webinar werden auch noch drei große Fehler, die du als Affiliate Marketer machen kannst, aufgedeckt und wie du diese vermeidest, wird natürlich auch gesagt. Vorab, es geht um die Affiliate Leads Formel. Ein wirklich super Webinar, gerade für Anfänger im Affiliate Marketing, wirklich zu empfehlen. Also hier unter dem Video, klicke auf den Link. Und du kommst sofort zur Einladeseite vom Webinar. Einfach anmelden, kostenlos angucken. Du kannst nicht verlieren. Ja? Also viel Spaß beim Webinar.